Ey. Ja. Yeah. Aha. Trink mal, trink mal. Code. Triff mich im Code. Ey. ey, Triff mich am Code. Triff mich am Block. Ey. Triff mich mit Sneakers und Ice Watch. Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Ich bin noch hier. Wir sind doch wir sind doch hier, wir sind doch hier Triff mich am Court, triff mich am Block, ey Triff mich mit Sneakers und einer Watch Ich bin doch hier, ich bin doch hier Wir sind doch hier, wir sind doch hier Ich bin doch hier, wir sind doch hier Auf der Coca-Weißen Motorhaube will ich einen Stier Triff mich auf dem Court, Jump Shot. Triff mich in im Gym mit der Nike-Short Frag doch mal, herum, wer Sonics wirklich kennt Echter Trapper, bin inkognito, unterhemm. Ich bin ungelenkig, aber Lenk-Mercedes Brille im Gesicht, ich brauch keinen Gesetze Ich bin auch hier für die Gang, bis ich sterbe Stirbt ein Homie, schütt' dich 40's auf die Erde das Money kommt von selber, braucht kein Erbe früher Ramen in der Schüssel, heute Schwimms und Telle. Uh. uh Gibt's Probleme, hol dir meine Nummer Und wir klären das vom Bruder Ich bin doch hier, wo soll ich sonst sein ey, ich bin am Kord und mach den Korb rein ey, triff mich am Kord, triff mich am Block, ey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 ich kann dir nicht sagen, welcher Tag ist. Break, komm, ich helf dir hoch, so wie sie alles. For real though, ich bin sicher nicht der Beste. Eigentlich bin ich nur hier, wenn ich relaxe. Ja, mein Cord ist um die Ecke. Gleiche Zeit so circa, I don't know, wer weiß das schon. Also wie der Eiffelton, doch ich werd noch einrollen. Ich verstärk mich nicht wie Six, nein. Oh Black, ich war mal nicht da, weil ich die Schulter kurz geschont hab Was ist wirklich besser als ein gut durchdachter Move? Vielleicht ein behind the back, pass mit ballin' so wie Shaq West Ey Triff mich am Court, triff mich am Block, ey Triff mich mit Sneakers und IC Watch